Thank you. Guten Morgen und äh, guten Start in die neue Woche, hier aus Sardinien. Ähm, ich muss sagen, dass wir diese Woche relativ äh, flockfaul waren, weil wir die Zeit so mit der Family genießen, mit meinen Eltern und meinem Bruder, mit der Family und dem Kleinen und ja, deshalb... Ähm, starten jetzt erst in die neue Woche? <lacht> ja, Kai oh, ist auch dabei. Hallo in die neue Woche, deswegen starten wir jetzt erst in die neue Woche. Ja. Genau. Und wie üblich immer mit dem Kaffee am Morgen, ja, das wird gemacht. Kaffee steht bereit und dann wird so erstmal in den Tag gestartet. Und wenn ihr euch fragt, äh, was heißt, wir starten jetzt spät in die Woche, was haben wir für einen Tag? Es ist äh, Freitag. Genau. Also der Großteil der Woche ist schon wieder hinter uns. War auch mega schön muss ich sagen, wir hatten echt ein paar schöne Stellplätze, so ähm, an der Westküste, so Campingmäßig. Ja, ähm, oder Stellplatz. Ein, ein Stellplatz, so. Parkplatz, aber man hatte alle Services da, hat dann 10 Euro für 24 Stunden bezahlt und äh, stand mega schön am Strand und ja, einfach haben ein kleines Camp da gemacht. Das war einfach richtig schön. Und wir haben sowieso alles richtig gemacht mit dem Wetter weil es hier auf Sardinien die letzten Tage ein bisschen stürmisch und regnerisch ist. Und wir waren eigentlich immer da, wo es immer noch am besten war, das Wetter. Also immer, wenn das Wetter da schlechter wurde, sind wir eh weitergefahren. Du bist ja okay. eh die Sonne. Oh. Die Sonne ist immer da. Die Sonne ist immer da. <lacht> okay, das war genau Aber wir haben es immer noch ganz gut gehabt. Heute Nacht hat es richtig gestürmt. Es ist kurz richtig abgegangen. Ich dachte aber wir haben hier Disco im Bus. Weil die Blitze, es war nicht so ein Blitz und dann mal wieder Ruhe. Sondern es war die ganze Zeit tschu tschu tschu tschu tschu Ja und äh, super starke Windböe dabei. Also der Bus hat so gewackelt. Und aber dann es ging's war vielleicht 10 Minuten, 5 Stunden dann war es auch schon vorbei eigentlich. Dann ja. war es halt nur noch Regnen und so. Blitzen. Ab und zu mal ein Blitz. Ja. Kurz ging es aber richtig rund. Genau. Und äh, falls ihr es gesehen habt, Zahn ist immer noch ab. Ja. <lacht> da kümmern wir uns drum, wenn die Family weg ist. Wir haben schon einen Zahnarzt gefunden. Gute Bewertung. Mit der Versicherung schon abgeklärt. Ja, schon Das heißt, mal. dann wird der Zahn, wenn die Family weg ist, wieder gerichtet. Also, schönen Start in New York. Schönen Kaffee. Hm. nicht fehlen darf ein Keks im Kaffee und wir haben wieder unsere Lieblingskekse hier gekauft ja. oder unsere Lieblingskekse ich fand es schon echt lecker ja, immer und, und die so kommen zumindest in einen, in einen Riesenpark, riesen das ist zumindest nochmal eine, eine Größe für mich wenn ihr wundert was das ist, was herrliche Kaffeeflecken in unserem Bett jetzt ist echt mal Zeit <lacht> äh, Wäsche zu waschen ja, es wird echt höchste Zeit, das Bett sieht aus, ey. naja so ist es. Kaffee beendet? Ja. Und, werden sehen besser aus? Ja, werden etwas besser? Ich glaube, das musste gehen. Versuch's mal zumindest. Ja, versuch's mal. Ist auf jeden Fall herrlich. Die Sonne scheint wieder. Ich äh, schaue zu, weil es sieht für mich noch zu klein aus, zum Normalwellenreiten. Also. Und danach gibt's Frühstück.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 Ich sag gut aus. Ja, hat echt also Spaß gemacht. Es war schwierig, es war so ein äh, Beachbreak, so eine Welle, die aufs Wasser klatscht. Aber ja. Nur wenn die groß genug war, kommt dann ein bisschen Weißwasser, draußen. damit ich dann so starten kann. Ja. Aber, aber die schönste Welle habe ich nicht raus so Da dachte ja. ich, ich filme noch ein bisschen die Camper und ja. die Natur. Und dann aber von oben sieht man dich noch ganz klein wieder rauspumpen ja. und auch in der Welle. Ja, aber so ist doch immer. Ja, auf jeden Fall habe ich ganz viel Spaß gehabt und die Kulisse ist einfach ein Traum. Also Richtig ich hatte den ganzen gut. Bus für mich alleine. Ja. Ja, und jetzt äh, vielleicht Frühstück. Frühstück, aber vielleicht mal Busputzen. Ne? Hast du gesehen, wie der Bus aussieht? Ja, durch das Gewitter. Sag mal. Ja, hier. Alle. Der ist komplett voll mit den. Äh, Blätter hier vom Baum, da hat es voll dagegen gewendet. Ja, war so schön sauber. Und, ja. jetzt, äh und jetzt ist es dreckig, naja, naja, es geht. Nicht so schlimm. Nee, halb so schlimm. Also, gutes Frühstück? Frühstück. Yay. Yay. So, noch die Becher und Milch. Und dann hat Kates Vater da, steht bereit, einen großen Campingtisch dabei. Da frühstücken wir dann. Oder das heißt, da dran frühstücken. Aber die tragen wir erstmal vorne am Wasser. We're wasting time on stuff that doesn't really matter. While wishing for something better. I try to fix things, the weren't broken. So, Roland sind schon bereit. Also wenn das kein geiler Frühstückstisch ist, weiß ich auch nicht mehr. Mit Blick auf die Welle. Okay, sehr gut. Do you feel the same way? Maybe you don't want So, da sitzt Kate und sie wartet auf, auf Wind. Wind. Der Wind kommt langsam rein, man sieht es. Es sind noch ein bisschen Wellen. Vorhin war es spiegelglatt, aber jetzt äh, kommen so ein bisschen die ersten Böchen rein. Ja. Sollte dann nachher noch winden, äh, winden genug zum Wingen. Ja. Und solange gibt's Lesen, Frühstück verdauen. Ja. Entspannen. Einfach ein Träumchen. Ja. Herrlich. If I had known from the start, this would never be broken heart. Cause I don't wanna waste my time. Tear me to pieces Oh, where does it come from? A scene that keeps playing on repeat Ignores the rule of thumb Oh, where does it come from? Oh, where does it come from? All your emotions with your heart on your sleeve It won't fade until you paint it black I'm Just look at the state we're in Zurück nach einer Wings-Session. Du ja. warst mit Alex noch auf dem Wasser. Ja. Es sah mega aus. Ich war eigentlich den ganzen Tag auf dem Wasser. Das stimmt. Also. Vor dem Frühstück sehr voll. Ja. Dann frühstücken, dann warst du schon wingen und dann nochmal mit Alex wingen. Ja, also ich spür's ich bin echt gut. Da gehen Spaghetti-Pesto gut rein jetzt, ne? Ja. Ja. Das freu ich mich auch. Im Gegensatz zu Kai habe ich heute äh, einen kompletten Strandtag gemacht, <lacht> aber war auch richtig schön. Ja, und du hast... Äh, ich habe Drohne geflogen. Du hast Drohne geflogen, ne? Hat danke dir. hat auch wieder richtig Spaß ja. gemacht, mit der Drohne zu fliegen. Und ich habe es einfach genossen, wenn die Family da ist, mit denen Zeit am Strand äh, zu haben. So oft sehen wir es dann auch nicht. Deshalb, genau, war das schön. Ich habe eigentlich gehofft, der Wind geht nochmal raus, äh, dass ich heute Abend Wellen reiten kann. Das ist jetzt nicht der Fall. Ähm, ja. genau. Morgen neuer Tag und dann geht's wieder aufs Wasser. Ja. Nudelwasser steht auf, Kai ist am Arbeiten und ich schnibbel währenddessen den Salat und äh, tada! darf ich vorstellen, unsere neue Tischkonstruktion. <lacht> Denn äh, unser Tisch hier mit ähm, Wasserrohr und Tischplatte zum draufdrehen ist kaputt gegangen oder das Gewinde hat es einfach durchgedreht, das hebt nicht mehr. Da müssen wir uns erst noch was anderes überlegen aber wir haben rausgefunden diese platte die normalerweise hier auf unserem kochfeld ist die passt perfekt auf diese schublade und ist eigentlich auch nicht schlecht sieht süß aus braucht wenig platz ja, das funktioniert es ne? funktioniert genau jetzt schnibbel ich mal und dann gibt's bald essen oh, ich freue mich schon danke mhm. fürs kochen danke fürs arbeiten und während ich hier am Kochen bin, sieht es draußen einfach richtig schön aus. Diese Abendsonne. Ich zeig's euch mal. Der Himmel ist einfach komplett orange. you have in front of you? Maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I know from the start, this wooden heaven is broken. So, war er, kocht fast. Dann gibt es hier eine Auswahl an Spaghetti. Wie viel machen wir? 500. 500 soll ich deine ganze Packung neu aufmachen, weil wir haben hier noch ein bisschen was von denen. 500? Okay. Das hast Hunger, merke ich. Ja. Essen ist fertig, Kerze steht bereit. Jetzt gibt es ein richtiges Candlelight-Dinner, Schatz. Mm, schön, schön, schön. Also, guten Appetit. Danke. Und es ist wieder morgen. Guten Morgen. Mhm. Es ist sitze Sonntagmorgen und gehe jetzt ins Bett und, im Bett und, und ähm, ist noch am Vlog schneiden. Ich probiere auch den Vlog irgendwie fertig zu bekommen. Ja. Wir sind immer ein bisschen im äh, Nachhinein. Nach, ja, aber das wird bald wieder besser. <lacht> ja, ähm, ist halt so, ne? wenn wir mit Familie unterwegs sind und zusammen, ja. dann will man halt auch die Zeit zusammen genießen. Und dann und will nicht man nicht so am viel Laptop sitzen. Hinter dem Laptop verbringen. Ja, genau. Von dem her, sorry, dass es das wieder zu spät kommt. Nächstes Mal wieder besser. Auf jeden Fall hoffen wir, dass ihr den Vlog wieder genossen habt. Genau. Und äh, dann hätte ich gesagt, lasst gerne einen Kommentar da und äh, Daumen nach oben und dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. Genau, so machen wir es. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Bis dann. dann. Dadach. Dadach. Du, du. Dadach.